Hallo meine Pukke-Freunde und Pokénen zur dritten Folge von ZZ In der letzten Folge haben wir die erste Welt 100% abgeschlossen. Haben den Drachen besiegt oder das, das Giftgarados. Äh, da hatte ich ein paar Fehler, aber wir haben sehr gut, wir waren, haben die erste Welt sehr gut gemeistert, würde ich einfach sagen. Haben die zweite Welt angefangen, war ziemlich cool Heavy hier, muss ich sagen. Und jetzt habe ich endlich das Selfie freigeschaltet. <lacht> und jetzt spielen wir 2-2. Es geht rund. Yeah! Oh, ist... Du, du, du, du, du. Okay, bisher mache ich das Lied. Du, du, du, du, du. Ein richtiges Lava-Level. Schon in der zweiten Welt? What? Okay. Und, was können wir hier? Okay, einen Schutzhelm. Okay. Ein klein finde ich erinnert mich diese Blöcke an zwei Sunshine. <lacht> oh nice. Bam. Okay. Interessanter Aufbau. Ich weiß aber nicht, wo es jetzt lang geht. Hier. Oh, uh, da hinten ist, ein, ist der erste Blaustern. Zumindest hoffe ich, dass es der erste ist. Okay. Und, äh, es gibt Leute, die haben hier Probleme mit solchen äh, sowas. Aber ich habe persönlich gar keine, nicht so wirklich Probleme damit. Auch in Sunshine bin ich eigentlich relativ gut mit solchen Leveln umge äh, umgekommen. Ja. Zack. Nice. Schon wieder dieser komische Block. Kann man den nicht, kann man den wirklich nicht kaputt machen? Warum gibt's es den dann? Das macht mir ja keinen Sinn. Na nee, egal. Wow, wow, wow. Da will mich jemand abfackeln, aber nicht mit mir. Da gibt's es einen Vulkan, da, den, den, von dem halt wir mal Abstand, würde ich sagen. Ja. Das Soundtrack ist okay. Aber er ist irgendwie so, wie so ein 10 sekunden äh, loop Weißt du, weißt, was ich meine? Also, zumindest fühlt sich das so an. Oh, man sieht die sogar ein wenig, die unsichtbaren. Wusste ich gar nicht. Okay. Wo geht's eigentlich lang hier? Ach Junge, wie viele denn noch? Uhuu, nice nur weil ich nur gesammelt habe. Wow wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Hä, wo ist denn der zweite Stern? Das gibt's doch nicht. Okay, hier ist aber die fühle sich nicht so nicht so unangenehm und ugly wie in Sunshine. In jedem Part rede ich über irgendein Mario-Spiel. Ist euch das aufgefallen? Natürlich ist das aufgefallen. Alter. Hält man noch dabei, das ist ein Mario-fähiger Alter. <lacht> oh Mann. Oh. Uh. Wow! Aber die Zeit ist großzügig, das finde ich gut. Nice. Der letzte Blaustern ist in unseren Händen. Und das war's. Okay. Sehr originelles Level. sonst Okay. Ja. Na, na, ah, yeah. Auch mal wieder was gerissen hier. Ja, die Folge ist noch nicht mal fünf Minuten. und Wir haben das erste Level schon durch. Ich habe gerade mit meiner Hand auf den Bildschirm geschlagen. Okay, ne, Tisch. Tischbildschirm. Ah, das ist leid. Schalter im Schnee ist das nächste Level. Wieder mal ein Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, dass es in jedem Level irgendwie als in jeder Welt irgendwie random 10.000 verschiedene Arten von Dingen kommt. Hat was, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht. Ist mir nicht komisch. Von Lava kommst du auf Eis? Hä? Wie, wie, wie, wie soll das jetzt realistisch mal sein? Hä? ach so mit dem sollte man da eigentlich hochkommen. Aber es geht auch so. Na egal. Das erinnert mich an die grünen Blöcke von den Mario Franchise. Oh Mann. Das ist ein Ernst, Willy. Really. really, Brill. Ob oh, ich das Wort bruh hasse, Alter. Aber trotzdem sage ich es. So. Nein, nein, nein, nein, nein. Hä? Ich komme da nicht durch? Betrug? Hä? Unsichtbare Wand, Alter. Nee. Das zeige ich auch, nein. Bam. Bam. Gib mir den ersten Stern. Der muss doch sein, oder? Komm, der muss hier sein eigentlich. What? Wo ist er denn? Hm. Nice. Die Musik ist aber ganz schwierig. Okay, haben Okay, egal, machen wir das einfach hier. Oh, das war nur ein Teleporter. Für? Spiel? Alles okay mit dir? Ich glaube, das Spiel weiß selber nicht, was es genau mit mir machen will. So. Ich muss erstmal das. Ja, warte ganz schnell, jetzt ganz schnell, jetzt ganz schnell. Okay. So wird das gemacht. Oh, nur für ein One-Up. Also diese unsichtbaren Wände regen mich wirklich auf. Kritikpunkt. Bro! Oh. Okay. Da unten war aber noch was. Aber ich glaube, das waren nur Coins. Deshalb werde ich jetzt einfach nicht zurückgehen. Wo ist denn der erste Stern? Ah, ich habe schon schon 10.000 Sachen verpasst. Das kann doch so nicht sein, dass hier überhaupt kein Stern irgendwo ist. Hä? Das kann ja wirklich nicht sein, dass hier wo kein Stern ist. Oder gibt's hier was? Hallo? Ja! Oh, die Dinger hier. War ah, klar, das ist der zweite. Das, ist, das war so verdammt klar. Ehrlich. Ich werde nochmal gucken. Kann ich zurückgehen? Wo war denn der erste? Oh Junge, oh Mann. Nee. Dann mache ich das einfach nochmal von vorne und dann gucken wir nochmal weiter. Hä, ja, aber wo soll das denn gewesen sein? Ja, von vorne. Oh, wo soll das denn gewesen sein? Hier war es ja nicht. Das war alles nur für nichts und wieder nichts. Warte, was ist denn hier? Wow, Wie soll man das anscheinend lernen, glaube ich. Ja, wir sind irgendwie einen komischen Weg gegangen. Wir hätten mal hier uns erkunden sollen. Hier gibt es bestimmt Betten. Ach, keine Walljumps kann man machen Ja, war ja ein schlechtes Spiel, man kann keine Walljumps machen ey. Die abo dislike das Abo Ja, ah, hallo? Seht ihr das? Ich bin da einfach sack. Mein Gott, ey. Das ist langweilig ist wieder bestimmt zehnmal. Manchmal auch elfmal. Ja, hallo, ich will da ja durch. Ja, nee, warte, da geht's ja dann zum Linksort. Ach, komm! Was ist das? Nervig, die Sonne, ich war Rage Mode, Alter. wo also gibt's hier irgendwas? Da kann man bestimmt hoch, oder? Ja, da kann man hoch. Hier gibt's noch was. Hier waren wir noch nicht, oder? Doch, doch, da ja, waren wir schon. Doch, doch, doch, doch, doch, doch. Aber was macht denn das? Das bringt einem. das bringt mich dann nach da oben. Was oh mein Gott! Oh, Hilfe! Oh, ich krieg Brain Cancer. Ich dachte, ich war da oben. Ja, komm, genug das One-Up, Dürb mich jetzt nicht. Ich will einfach nur wieder zurück von da, nach da, wo ich war. Haha. Kann ich reden? Also lass mich jetzt... Hier zurück, bitte, auch mit den unsichtbaren Wänden. Die sind nicht cool, niemand mag sie. Dankeschön. Dö Dö Dö Dö Dö. Checkpoint. So, jetzt geht's wieder los, Leute. Zack. Schnell, schnell, schnell, schnell. Ja, ja, ja keine Ahnung, wie ich das ohne Treffer mache. machen so oh oh oh Oh. Hier, hier, hier. Yeah. Cool. Drama. Ja, nice, ich wusste, da gab's was. Cool. Bitte kannst so du sparen, wenn du mehr. Hier hin, hier hin. Schieß hier hin. Nochmal. Schnucki. Hier hin. Komm. Kannst du bitte gehen, ich mache gerade ein Video. Kannst du bitte gehen. Voller Kekker, Alter. Oh Mann. Ich finde geil, dass es einfach irgendwelche Brüder gibt, die kommen einfach so rein. Ja, das mein Smash spiel ja, obwohl man doch eigentlich eindeutig hört, dass ich gerade ein Video mache. Aber ja, juckt natürlich nicht und ich war gerade so dumm habe ich lassen, geil. Naja, wie auch immer. Das ist mir jetzt auch egal, stand das jetzt nicht raus? Nee, warum? Wirklich nicht. So. Das ist mir jetzt egal. Wozu rausschneiden? Wen juckt mich nicht. Ich weiß ich noch nicht mal gehört, hat hat noch nie mal irgendwas gesagt. Zack. Oh, oh. Ich finde es aber echt scheiße, wenn man einfach irgendwie reinkommt. Man kann ja zumindest anklopfen, wenn man sich nicht sicher ist, aber man hört doch, dass ich mit irgendwie... Egal, komm. Wow. Wow, wow, wow. Ja, warte, ich bin noch nicht lang. Ich will erst mal sehen, was hier drin ist. Wow. Da kommt von Und das ist der letzte. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Nein, ich war zu zu langsam. Hatte also wo Wo ein Checkpoint, wo dün dün ein Checkpoint? Wo dün dün ein was? Bin ich hier? So hier bin ich. Oh. No, it's alright. Bitte, lass mich doch in Ruhe. Wow. Wow. Wow. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Schnell. Yes. Wenn man sich beeilt, dann schafft man's. Okay, wir werden verfolgt. Hilfe. Help. Uh. Was? No. Okay. Ich Ziel. Oh yeah! ge War ein längeres Level. Aber es war ein cooles Level. Außer der Anfang. Der Anfang war sehr verwirrend und komisch. Wirklich, wirklich komisch. Aber... Der Rest? Cool. schnee vier 24 bis ist rums und ich kann schon wieder nicht betreten also muss ich warten anscheinend wir können jetzt schon das s level betreten ich check nicht wann man das kann und wann nicht ich dachte ich musste in jedem level irgendwie ne Warte, das kann ich auch schon öffnen ja, das steht 12 ich habe es auf 270 27, meine ich. Mein, ach, ich 72, genau. Ja, ja, wir sind schon so weit im Spiel. Oh, wir hören den ersten Soundtrack vom ersten Level. Den ich sehr, sehr Oh, nein! Oh, mein Gott, wie cool. Heu ja! Bäm. Ja, ey. Oh, mein wie für zu viel Smash. Den ersten Soundtrack finde ich am meisten. Ich, mag ich am meisten. Was ist da ja voll das geht Power up? Ja! Wow, wow, wow, wow, wow, Bomben! Bombis, Bombis! Bisher echt episch. Nice. Ich bin schon, auf jeden Fall schon mal ein großer Fan von dem Power-Up. Was bist du denn für einer? Bam, weg mit dir. Okay. Wow, hier gibt es ein Geschenk. Oh, ein One-Up. Juhu. Ich wollte gar nicht T-Tacke machen. Bam, ja, weg mit dir. Und zack! Okay, okay. Wow wow, wow, wow, wow, wow, Bam. Gibt's was? Bam. Du musst doch immer was geben. Bam. Was ist das wirklich? Hier geht wieder zurück. Was wollen wir da nicht? Oh, so ein Football-Chunky-Head. Bam. Ui. Was gibt's denn hier? Ach so, das ist der weg. Und so weiter, okay. Ja, aber kann man bitte der erste Stern so kommen? Also wenn mir jetzt jemand sagen sagt, ich hab den verpasst. Be wo? Wo soll ich den bitte verpasst haben? Also, no joke. Ich untersuche doch gerade völlig alles. Oh, Leute, wieso gibt es so viel Zeit? Gibt es gleich einen Boss oder was? Wir haben doch schon den ersten Boss, also den Boss der ersten Welt schon durch. Und was wird dann das für sein? Hm, ich bin mal gespannt. Das hat irgendwie gar keinen Sinn ergeben, ich weiß! Egal. Bam. Alter, kann mir bitte jemand sagen, wo denn der fucking... ...erste Stern ist? Aber erstmal wirklich, ich muss ja gleich schon... ...fucking Walkthrough oder so angucken. Oh nein, der war bestimmt da drin. Muss mich jetzt wirklich umbringen? Oh. Wie lange ich bei all falle. Oh no. Oh no. Not again. Wow. Chill. Warte, da oben ist was. Gut, ich den Schatten gesehen hab! Hier ist der erste! Oh mein Gott, dann ist das der zweite. Lol. Da ja, hätte ich mich so oder so umbringen müssen. Dann ist er gut. Komm, gib mal dein deinem Item. Dankeschön. Ach, mit Shift. Ach so stimmt, mit Shift kann man ja auch springen. Deshalb. Dann gib mal den hier nochmal. Ich krieg das nicht. Ja, ja, hm, hm, hm, hm. So, diese Bomben. Kommt mal her, hier, hier, hier, hier, hier hin. Ja. Und boom, nein, mir nee, ist auch egal. Selbst wenn er jetzt da ist, dann mache ich Level jetzt so neu. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Das kann doch eigentlich doch gar keine, gar nicht sein, oder? Ich glaube nicht, dass es da ist. Ich glaube es glaub wirklich nicht mehr, dass es da ist. Ich hätte aber was sein können. Oh nein. ich von der Seite? Nee. Das ist doch scheiße, Alter. Okay, wir werden ihn jetzt sehen. Ob der es hat. Bam! Oh, so es ist oh, wieder sein? Der Gegner aus 64. Da muss man den so wegstoßen von der Stage. Hier, raus mit dir! Flieg ins Jenseits! Okay, das war der zweite. Okay, gut. Money. Wow, Bombies, Bombies. Bomben! Pff. Na, ich drüber. Und tschüss, Mann. Oh, nice Coins. Dun, dun. Ui, noch ein Wunder. Ist das schon Eis? Wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo Ah, mit der Schallwelle kann man sofort sehen, wo die sind. Die unsichtbaren Coins. Das finde ich cool. Ich will nicht äh, äh, getroffen werden. Okay. Weil sonst verliere ich mein Item. Das will ich nicht. Ich will schon mal einen chucky head behalten. Ruiz und was? Lord, One-Up, okay, let's go! Dum, dum. also war Münzen und dann habe ich genug gesammelt für ein One-Up. Oh yeah, na, nice, gut gemacht, Glückwunsch, wir haben gewonnen. Okay. Okay, okay, okay. Hier ist nochmal wieder das Boss-Level. Und hier dann das Special-Level. Und dann werden wir in der nächsten Folge nicht nur das machen, sondern auch die dritte Welt. Also ja, in der nächsten Folge werden wir die zweite Welt durchmachen und die dritte Welt anfangen. Wenn es euch gefallen hat, ist so eine positive Bewertung. Da würde mich freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut rein und show Leute.